Wo sind wir? Ja, wir? sind im Bruneck. Super, ja. Wo geht's hin? Genau. Eine Fernerhütte vor mir heute. Über das Antholzertal. Also Olang-Antholzertal. Und so kann wir starten wieder. Jetzt bin ich im Also Also, fahren da eigentlich. Und echt nicht viel los. Geht eigentlich gut. Acht in der Früh. Also passt ganz gut. Wir sind heute in der Früh hochgefahren. Ja, ganz gut gelaufen. Ja. Ja, jetzt werden wir halt da euch drehen. Nutzt ihr ja nichts. Vicky okay. mit ihrem neuen Outfit, neue VD-Jacket und? und neue Convey-Hosen. Wow, wow. Ich habe das alte Leibe aus 2011 mhm. und die alte die, die hosen mhm. Nachhaltig. Ich fahre so nachhaltig gerade, ich kann sogar Batterien in Biermüll schmeißen. Ja. <lacht> ich habe einen negativen für so ein Auto vorstellen. Das passt, fast Ja, nicht weg. weg. Ah, stimmt auch. So, bis ihr seht, ist jetzt das Treffen vorbei und jetzt wird es zum Traum. Ja, hm. mehr wissen wir noch nicht, außer also, dass nur noch Zeit so gehen wird. Aber bis jetzt schaut es mir alles ganz gut aus. Habt ihr sowas schon mal gesehen. Sag finde ich mal, die ist so geil. Das ist ja Hammer, oder? Was? Das ist ja echt mega. Was? Bergung gibt es das gleiche mit ja, Bier. Ja das war cool. <lacht> Und so geht es jetzt auf. Ah, da oben sieht man jetzt schon langsam ein bisschen was. Ja. Sehr cool. So weiter geht's. Wandertag. Wandertag. Genau. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, wir wieder. Der Weg ist ein krass gut Wir haben es echt super schön gepflegt. drüben sieht man, dass wir sie es gut eingebaut haben. Weil da komplett der ganze Bach gekommen ist. Oder Lawine, was auch immer das war. Ja, so schaut es aus. Geil. Beide sind immer schon gekommen. Was gibt es bei dir? Nichts ist gut. KME-Riegel. Hm, mmh. lecker, lecker. Ja, warum? ja. ich war oben. Ich habe gerade fotografiert, schau gesehen, so bitte. Da sieht man, dass wir geschwitzt haben Bia. Sehr gut. Ähm, einige oder manche haben uns, oder schreiben uns immer wieder, wie man das Hucklebike montiert und wie das funktioniert. Wir haben sogar in die Highlights drin auf Instagram. Ähm, haben wir eine genaue Vorstellung oder halt sagen wir, wie es funktioniert. So, passt. Haben wir Pass. das auch? Das Für alle, die es ein Tragesystem brauchen zum Bike-Tragen, ist es echt optimal. Und funktioniert mega. Und heb ewigst. Mhm. Geil. Was gibt es jetzt noch? No, ein Eiweißriegel hinten noch. Sauber. Sind ja. Sauber. Ja, weil ich habe nicht mehr, bei ich wollte mal ein essen. <lacht> das ist kompakte Halb. Ja. So schaut es bei uns aus. Wir sind jetzt echt schon weit herum. Ja, es zieht sich schon. Aber der Weg ist so gut benannt, Wir sind das schon gar nicht mehr gewohnt. Ja. Dass es so gut zum Tragen geht und geht. Also macht gescheit Meter. Das passt gut, zeitlich stressen wir uns einfach nicht, aber wir schauen, dass wir so weiter da Dann ist es alles noch im grünen Bereich. Die Sonne scheint auch immer so wachs. Also für uns total fein, weil es wo echt richtig was. Ja, Wetter scheint stabil zu bleiben. Sehr geil. Darf ich Tag Schauen wir mal auf. Da oben vermutlich irgendwo. <lacht> da wo gerade die Sonne scheint, oder? Mhm. Ja. Bis zur Steigerei werden wir auf haben. Ja, ja, jetzt auch. Wenn es bis jetzt mal so geht, dann sind wir auch schon voll zufrieden, oder? Ja, komplett um jetzt da es da. Die Aussteigerei. Und, wir gerade zuerst beim Thema Schweißwand, das haben wir gerade festgestellt, dass mein Leibe eigentlich ja, nicht mehr schwarz ist. Da hinten. Was ich was auch nicht. Hallo? Boah, das riecht wachs. Sieht man das? Nein, man, Nein, man ich ich riecht es. Ich muss gar nicht hinschauen. Okay. Ja, Schloss ihn bitte, mein Riegel ist. Hm? <lacht> Schmeckt nicht. Die Leibe sind ist echt voll cool ähm, bei Spreadshots. Da haben wir eh, ähm, einen Link drin auf unsere Webseiten. Wir cool. sind eh schon einige vielleicht. Ja, die sind echt cool, aber äh, es ist halt echt von der Sonne und Schweiß ausgebleicht ohne Ende. Wow. Okay, es hat Zeit an euch nice zum Stöhnen. Mhm. So, der Martin ist schon da oben beim Fotografieren. Da haben so die krassen Stufen und Treppen eingebaut. Echt Wahnsinn. Da. Jetzt sieht man es hier rum. Es geht mit Seil versichert. Ist da recht steil. Aber oh, es geht super. Ja, es gibt ein Booty auch oui, oui. für Männer ja, und Frauen. Ich muss das booty training machen. <lacht> Die will ich schon bei nachher. Und so geht's weiter. So, Ego. Klettersteig. Bike-Klettersteig-Perspektive. Das Problem sind die Geschichten, aber dass man mit dem wo, wow, 60 seht ihr es, wie knapp das alles ist, und dass man dann keinen Highsider macht. Das ist ein Zuckerbike, super, aber natürlich muss man ein bisschen schauen, ne? wow. uh, uh, uh, uh, uh. das ist ein Kängel, ähm, dass man da nicht hängen bleibt und der Spannung aufpasst. Die Stufen sind echt geil, hin und zu ja vielleicht, Trocken 26 Zoll, die sagen für mich, ja, dann kannst du echt gut tricks. Wow, der geht auf. Ey. Wachs auf, Echt Wachs. von kämpft die Wicht, oder? Heavy. Magst du schon froh sein, dass du nicht da oben wohnst. Da überlegst du das noch mit dem Einkaufen geh, Jetzt gibt es ein Selfie. Selfie. Also Bier, making off und making off. Ja. Genau. Und so schaut die solche aus, steige welche, auch einfach gewaltig. Jetzt haben wir es dann gleich geschafft und bevor wir um sind, müssen wir noch mal Fotos machen vom Bahnhof, weil das sieht man dann immer mehr nach weil also es von uns hinten geht. Und ganz ganz hinten bei den schönen Wolken, da sind die da los. Geil oder? Mega. Bleibst es dran, weil wir sind gleich da. Endlich sieht man die Hütte und der Fahre ist ein richtig geiler See. Da drüben geht es dann rauf für uns und jetzt haben wir es gleich geschafft. Endlich! Wow. Da sind wir saugeil da herum. Echt krass. Und schauen wir mal, wie ein Bein ins Wald Jetzt haben wir dann gleich einen Bano-Schwenk oben da hm. Endlich! Schau, haben mal Ja, schauen mal, ich Spatin. Du hast für die Wicke mit Nachnamen Risa. Hm. Wie noch? Pflaum. Na, wir? Riesen. ferner. Genau, ferner. Ah. Ja, Bei Auffangi <lacht> die ganze Zeit haben wir die. <lacht> Nur Scheiße. Bei Auffangi haben wir echt die ganze Zeit die Hütten im Kopf gehabt. Immer. Die ganze, wie so oben. Mhm. kann sitze ich da, weiß ich nicht mehr, was heißt Gott. <lacht> ja. Soll ich noch was dazu? Nein, tschüss. Tschüss, gell? Oh, ist. Echt fein. Total. War noch sagen wir eigentlich dann noch. Für uns geht's dann. Richtung Ume, ein Trail, ja, schaut vielversprechend geil aus, da haben wir gespannt. So, ich packe die Hand. Geil, oder? Ne? 真的啊<音樂> Давай, My bitch is no, huh? Mama. Oh, das ist super, oh, das ist gut. Geht was, sagst du? No. <laughs> Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Aber Ja. Ja. Ja. aber Ja. Äh, halt. Ja. gehört.